Guten Tag und herzlich Willkommen, ich bin Peter Seeland, ein Tischler mit Herz und Hand. Zeitlose schlichte Möbel wollte ich schon immer bauen. Meine Inspiration diesbezüglich kam 1991 in Form eines Buches über die Shaker in den USA. Fasziniert von den Bildern und dem gehaltvollen Inhalt des Buches, bin ich umgehend in die USA gereist. Ich wollte diese Art von Möbeln näher erforschen. In Maine traf ich zu meiner Freude auch die letzten Shaker. Ihnen stellte ich die alles entscheidende Frage: Darf ich diese Möbel getreu den Originalen nachbauen? Ihre Antwort erleichterte mich sehr: Ja, ich sollte das sogar tun. Jetzt hatte ich tieferen Sinn für mein weiteres Schaffen gefunden. Ich bereiste noch mehrmals die USA, tausende Meilen quer durchs Land zu ehemaligen Shaker-Dörfern und Museen. Seitdem sind viele Lieblingsstücke für Kunden entstanden, vom Einbaumöbel bis zur Holzdose. Diese Fülle an besonderen handwerklichen Details, guten Proportionen und überraschender Andersartigkeit hat mich Shaker-Design begreifen lassen. Mit Freude erfülle ich auch Ihren Wunsch und bespreche ihn gern in unserer Ausstellung in Rheinhausen. Kleinere Produkte können Sie einfach in unserem Webshop bestellen. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.